Bye. Ja, ich heiße Amina, ich studiere in Göttingen Sozialwissenschaften und bei Twitter findet ihr mich unter unterstrich ju Ich selber bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe aber einen britischen Pass, weil meine Mutter Britin ist, habe inzwischen aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin muslimisch aufgewachsen, ich gehe aber auch in eine Kirche. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es gibt nur die eine Religion und alles andere ist schlecht meine Erfahrung gemacht, weil ich relativ viel unterwegs war, weil ich sehr politisch aktiv bin und dabei habe ich auch alltäglichen Rassismus erfahren, immer wieder in verschiedensten Situationen, was für mich immer wieder ein Anlass war, mich damit zu beschäftigen. Allein durch mein Aussehen wird gerade hier definiert, dass ich kein Deutsch kann. Der Tweet entstand dadurch, dass ich bei Twitter und auch auf anderen Medien, Social Media Seiten sah, wie Leute schrieben, ich habe nichts gegen Ausländer, aber können sie sich nicht anpassen. Und das sind Situationen für mich, wo ich mich frage, warum? Und wenn du nichts gegen Ausländer hast, wieso forderst du dann von denen so etwas ein, aber von anderen Leuten vielleicht nicht? Gleichzeitig bin ich immer der Meinung, dass man den Dialog suchen muss und auch versuchen muss, mit Leuten zu reden. Aber wenn es einen persönlich irgendwie trifft, dann muss man auch sagen können, ich möchte diese Diskussion nicht führen. Weshalb ich den Text verfasst habe, war tatsächlich, dass ich nicht immer wieder wiederholen wollte, was ich erlebe, was meine Erfahrungen sind, sondern einfach mal sagen wollte, hier, ich habe da was aufgeschrieben, das könnt ihr euch durchlesen und dann können wir vielleicht darüber diskutieren, wenn ihr auch einen Einblick habt, was ich im Alltag erlebe. Weil es häufig ein Gefühl ist, es ist häufig einfach das, was Blicke sagen, weil viele Leute trauen sich, das nicht auszusprechen, aber man sieht in den Augen oder in dem, wie sie sich dann verhalten, dass sie gerade da irgendwie ein Problem mit haben mit dem Auftreten. Ich glaube schon, dass Leute wirklich nicht wissen, was Menschen mit Migrationshintergrund hier irgendwie erleben und dass sie das aber auch nicht sehen wollen. Aber gleichzeitig ist für mich dieses Problem Alltagsrassismus, was ein Problem ist, immer noch so relevant und für mich als eine Person mit Migrationshintergrund ähm, alltäglich. Thank you